Was hat ja Geld und Liebe miteinander zu tun? Ja? Und äh, viel mehr als die meisten ahnen. Das fängt ja schon beim ersten Date an. Ne? Wer bezahlt die Rechnung? Genau, wer bezahlt die Rechnung? <lacht> die selbstbewusste Frau zahlt dann in der Regel zumindest beim ersten Date wahrscheinlich selber. Aber beim zweiten dann vielleicht eher nicht. Ja, schönes Beispiel dafür, dass es schon von Anfang an schief gehen kann. Weil äh, es ist ja ein kommunikativer Vorgang, eine Beziehung. Ja? Also, eine Beziehung ist die Geschichte der gegenseitigen Reaktionen aufeinander. Und wenn die Frau sagt, also ich bezahle meins selbst, mhm. und sie sagt das vielleicht auch noch entsprechend offensiv, dann denkt er vielleicht, na, die will nichts mit mir zu tun haben. Also, man mhm. weiß ja nie, wie der andere das auffasst, was man sagt. Eine gute Möglichkeit wäre zu sagen, wie machen wir das denn hier mit dem Geld? Zahlen wir getrennt, zahlen wir zusammen? Wird zusammen. So, kann ich dich einladen oder willst du mich einladen? Also, man könnte es einfach locker ansprechen und dann hätte man schon das erste Tabu nicht aufgebaut, sondern sagen, worauf einigen wir uns.